Ja, und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of whisperer Die Definitive Edition. Ja, wir werden direkt mit dem Skit begrüßt. Wir sind in den Ruinen von Saude, die Alexei mal so aus dem Meer gefischt hat. Und ja, wir müssen uns ja noch ein bisschen umschauen, gucken, was hier noch los ist. Ich habe das halt Gefühl, hier ist schon der richtige Weg. Deswegen gehen wir da nicht als nächstes hin. Äh, Erst einmal, es ein gibt geistige Arbeit, ist auch Arbeit. <lacht> mit solchen Sachen stelle ich mir halt immer vor, die Leute, die ja gewohnt haben oder eher ja durch Gegend gemein gerannt sind. Müssen ja immer müssen die jedes Mal irgendwie weiß ich nicht hier das Wasser irgendwie steigern, wenn die irgendwie einfach irgendwie so durchgehen wollen, was die ganzen Gelehrten und so die herumgelatscht sind, haben die alle irgendwie die immer mit der Badrose herumgelaufen. So, ich muss mal da kurz oben hin. Alles klar, ich steig mal kurz das Wasser. Alles klar. Also bei eigentlich jeder... oder oh, sind tun sich gerade. Bei jeder Dungeon kann man halt irgendwie jetzt da irgendwie darauf anwenden. Die habe ich schon bekämpft. Seltene Brustplatte. Juri, Carol und Flynn. Äh, Immer ist Juri. Bei Flynn ist irgendwie... Ja, läuft immer Gefahr, die Gruppe zu verlassen irgendwann. Ich nicht, Carol. Ist glaube schon tanky genug, also Juri und Juri ist der Hauptcharakter. Ne? Da kommt noch dazu, und du stehst glaube ich genau davor. So hatte ich da nicht ran, kann oder doch seltener Protektor ist und Raven. Estelle. ja, klingt immer noch bessere Ausrüstung. Habe ich nicht schon? Ja, ich glaube, mit dem mit der Axt habe ich schon bekämpft. Ne? Ich gucke noch mal kurz. Sind darunter Menschen ne? ist noch ist, ja, wir sind immer noch nicht höher gelebt als der dort das weiß ich nicht. Das heißt, er könnte ja locker durchrennen, ne? alles kaputt. Also, du bist so einer, ich will jetzt nicht umsonst in den Kampf reinrennen Ich habe das Gefühl, ich muss da machen. Komm schon, so, da haben wir schon Gut. länger gedauert als ich eigentlich geplant hatte. Aber wir laufen auch noch welche mit Schwertern und so rum. Und boah. Ja, begrüßen wir die alle mal. Wer hat auch nicht gegen Wasser ja resistent. sein Fechter, Fechter, Land, Bischof. Tschüss aber steuern jetzt Ding äh, Repeat, ich gemerkt habe, dass mit Flynn irgendwie zu langsam ist. vielleicht bilde ich es mir auch noch ein. Die Gegner sind einfach viel zu stark. So, Ei. Donnerwetter, Psst. gehen wir leise rein. Hast du gerade was gehört? Was? mein Ding schon ablaufen W. Tschüss. Also wenn die Kämpfe nicht so lange dauern will und irgendwie fast alle meine Ressourcen, in Sachen TP und HP erschöpfen würden, dann würde ich die sogar machen. Aber sehen wir, es wie es ist. Ich tu auf Screen sowieso wieder Leveln nur ein wenig. Also nicht so, als würde ich ja aus dem Fenster werfen oder so? In... Nanka, Chot, von da kam ich, ne? Ja, warte mal, gibt es doch keinen anderen Weg hier, ne? war schon alles hier? habe ich Papier schon alles abgeklappert, ne? Ich dachte, ich habe hier... Ja. Okay. Also schon ja ist aber gut dann können wir schon mal weiter also ich rechne jetzt irgendwie weiß ich nicht wird irgendwas story relevanten was jetzt hier als nächstes passiert bosskampf kommt vielleicht möglicherweise speicher mal die ganzen skips nicht noch mal angucken muss und so dann gucken wir mal ich sehe schon ladebildschirm ja ja das sieht jetzt wichtig aus hier クレンエクセレント。統率された感イエス。 Ossiatis, Warum stellt sich der Typ eigentlich uns noch mal Weg? Ja, ich ich habe es echt gesagt, vergessen. <lacht> Und ich stehe gerade repeat <lacht> etwas, etwas an die klimat Ich weiß immer noch nicht genau, warum wir irgendwie so ein man ist noch mal der Deal mit diesen Typen. Ist ja nicht gegen Res Resistent gegen irgendeinen Mist, ne? Das Zauberabwehr, ehrlich. Oh, er lernt. Oh, okay. Warum auch nicht? Ne? Das ist ein guter Heimhof, den kann ich gebrauchen. Hey, hey, Was <lacht> ist mit Rita gemacht? Was ist das? auf, meinen Hund loszugehen, Mann. mein Hund meines besten Freundes. Was? <lacht> oh, oh, oh, oh, oh, oh. warte mal. wenn gerade ein. Sollen versuchen, was zu klauen? Keine Ahnung, wie ich zum Verstehen ist klar. Aber jetzt, jetzt wo man meinen könnte, dass das mal irgendwie der Fall wäre, ne? also klauen, nee, da auch, was? Da bestimmt eine Müste gerade, pass auf. Okay, da habe ich eingesetzt. Ich nehme jetzt mal sehr stark an der eine. Das ist ein menschlicher Gegner. Und daneben Nein, geht mal Au. oh, hilft mir aus da mit. okay ich habe keine links ausgerüstet keine musikart aber ich habe keine wahrscheinlich Mit dreck so äh, du musst links einsetzen. du auch ist auch damit ich muss ja erstmal objektwerfer ausrüsten damit der Drop geht aber habe ich ja nie oh. ja kommt nein okay ich glaube repeater das war eingesetzt äh, äh, äh, äh. no, okay, läuft eigentlich gar nicht so schlecht vom schadensaufput hier sucht ich mal dagegen zu schützen ah. okay, rita macht schaden habe ich mal hoch was ist hier für ne? ein zauber drin auf angriff sauber Was haben wir ja bei ruby oder was kannst eine sichere in ein gewehr umwandeln pistolen aua ja, jetzt weiß ich wo wir abgeguckt hat Als erstes gesendet und Gewehr verwandeln konnte ich dachte, wir sind hier in so einem alten mittelalterlichen äh fantasy Spiel kommen, die immer mit solchen Maschinen hier in um der Ecke hätte. ist auch irgendwie alle haben irgendwie so normal Waffen. Da kommt über mit sein, sein Doppelklingen. Ein Doppelklingen, zwei Schwerter, Bogen, Pistolen durch hier geht. Ist auch irgendwie nicht normal, ne? Ja, der, der hat der ein Schwert, der in so ein Doppelschwert verwandeln konnte. Dann konnte er die auseinandernehmen, in zwei Schwertern. Dann konnte er den Bogen daraus machen. Dann konnte er, konnte er sich in so Pistolen verwandeln. voll. So repeat, du mal. Hau liebend gern all meine heilgegenstände <lacht> aus dem fenster wenn ich am ende ich besiegt kriege mein gott wie schnell tut ihr eure ding ist papal nein. nein bitte keine wahre macht also was, was raven hat oder also, Super. ich fand den eigentlich schon schwer genug ne? also der musste jetzt nicht noch ein bisschen er musste jetzt nicht ja, nicht um er gekommen sein das ist in die seinen, my final form ich fand den eigentlich schon schwer genug wenn ich ehrlich bin Au. großer Wagen. Ist tatsächlich der große Wagen gewesen. Und der Great Dipper, ist der große Wagen, nicht? Ich, vergesse ich da rein. jetzt hat er eine mystische Art. Auf meine Heilerin natürlich. Au. Todesliebkosung. Wow, ist er da sogar überlebt? Cool. So, jetzt setzen Heilzauber ein wenn ich nicht links einsetzen muss bei gegenstände geizig nämlich dann ich voll kacke dass ich blind im team hat Der jetzt voll viel erfahrung und deshalb schon ein level höher als alle anderen ich können mir auch mal gummine ja nichts dagegen leute ne? er machen noch genug Schaden, ohne irgendwie viel zu schnell zu falken So da ja alle hier seid, ne, jetzt hauen sie natürlich alle ab. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe, euch zwei <Au>. jeder denkt sich nur so, also ich kann schon keine anderen das gummi ist mal sehen mal ich wollte schon gerade sagen da gab gar nicht mal irgendwie an dann machst du Waffe auch noch in schild ist, aber geht es eigentlich doch Jetzt sehe ich ja jetzt erst, da kann seine Waffe auch neuen Schild verwandeln. Ja, ist ja gut, Mann. Also direkt direkt eine Atombombe. Oh, ich glaube, es ich wird aufgehen Hat manchmal heilig, Marita, ne? Und noch mal. Oh, ehrlich für diesen kleinen Schuss? Er hat noch gezählt. Nein, ich in den Rücken schießen. Oh, Rita auch getroffen. Oh. Hey dieser kleine schuss ja klar damit wurde ich nur getroffen oh. aber jemand hoch helfen <lacht> ja, das ist, ja boah. <lacht> ich würde auch was davon haben weil wir sind noch am anfang mehr oder weniger dieser dungeon stelle ich mir jetzt gerade vor ne? Kommt da wahrscheinlich noch Alexei und was weiß ich, was da noch alles kommt, ne? Also, wir haben ja einen ganz schönen Weg vor uns. Ey. Also hier. So. Ich bin mal hier kurz Repeat. Halt uns mal, ne? Ja, auf abzuwehren, Mann die Gegner abwehren, kann ich irgendwie nichts machen. Ey irgendwie kriege ich die Abwehrbrüche durch. Ich kann die angreifen, so viel ich will. was machst du hier vorne? dem anderen das Gummi und genau hin. Ich glaube, der Schaden irgendwie fest ist oder ob irgendwie was davon magie angst oder so abhängt weil magie angefangen ich glaube ich nichts auf auf hier so fähigkeiten mäßig und waffen mäßig oh. ja, unter 100.000 und tschüss <lacht> Aber geht auf mich los nein geh weg was ich wurde da noch nicht mal getroffen vom oh. von was wurde ich denn getroffen ey? ich muss zwar... so also, wie meine mystik art funktionieren ist ich werde von ich treffe meinen gegner mit einer kannart oder irgendwie so was dann erst dann wird meine mystikart ausgelöst er hat mich noch nicht mal mit irgendwas getroffen ey. Ich glaube, er schietet was, Menschenwerfer. Was war hier? wir ja. Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Überhaupt nicht da so, wird ja wohl nicht mehr so viele dinge noch auf ja. ich greife einfach weiter an ja Manch Dings eingesetzt schutzfeld aber okay war ah, der blog hat einfach das gibt es nicht jetzt ja meine ultimativen mächtigen der einfach dagegen. Ist erst wieder hier eine stunde lang in der luft so, wo? der blockt einfach oh, sehr guter finish ich sehe zwar überhaupt nichts aber die unten alle miteinander Boom. Oh. taubbogen taubbogen nee, taubogen ないスワイト。ガラージなんだけどどんな最後。そう。最後です。その so, どうでしょ。ねばまいで。どうしてなぜ 1人 で戦ったんです仲間も何の用意もなし<笑> das? 悔しい。 なんて。 Hato... DattTPGedod... Wir <Daredeali> machen Alex safe fertig. Das ist eine Ankündigung. Das ist kein Nataluk. Fukushima. Das ist ein Nataluk. Das so? ein Nataluk. ein Ich bin Alex er warmelom ein Nein oder die Alte oder Kabel der Hotitiska so dann Okay. gute äh, da einmal bevor ich es wieder vergesse bogen taubogen die Sperson großes Influss natürlich und attribut wasser das heißt so, äh, wo sind die jetzt gelaufen Laufen die noch irgendwo hier durch die Gegend? Will ich dann ehrlich gesagt herausfinden? Da kommt noch ein Bosskampf oder so? Und dann ja, muss jetzt nicht sein. Ich hatte gerade ein ja, gucken wir mal. mal. vorher ich jetzt Zeit verschwinden oder so, das war mal sagt, er werden da trotzdem noch weiter geht, aber weiter geht's jetzt. Ehrlich gesagt, nicht so, ich bin jetzt nicht so scharf drauf, jetzt hier noch ein Bosskampf oder so zu machen, weil ich glaube, irgendwie Alex ist jetzt auch nicht mehr so weit entfernt ne und sie wieder so ein Bosskampf nach einem anderen Als Sieht schon irgendwie nach, weiß nicht Ende des Spiels aus, aber. Das Ende der Cloud des Leviathans. Einer, <hums> <hums> 元々そうそう。 Okay. Jetzt passt auf, es kommt direkt der nächste Bosskampf. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm... Hm? Hey, er war jetzt ein Witz verdammt. Bist du ein Gigantum Monster? Ich glaube, ja, ich kann nicht an die aber weil du fetzt Stück deinen Weg. So, bitte sag mir, du bist im Bereich des Machbaren Poseidon. Äh, ich glaube, ich werde den sogar versuchen. Hier ich muss wahrscheinlich sowieso wieder hier raus. Um 55 kommen, den schaffen war. Resistent gegen natürlich alles. Au. Ich muss mal gucken, ob der irgendwas zum Klauen hat. Kein Objekt zum Stehen, alles klar. Na, gehen wir jetzt mit Pete und Co. So, weißt du was? Äh ich möchte ganz sicherstellen, dass wir den erledigt kriegen. Warte man tut er nicht jetzt verschwinden, wenn ich... Nee. Hey, normalerweise verschwinden die. Okay, der hat kein Objekt zum Klauen. So, ich will Rita und Estelle haben. Flynn muss nicht. Äh, Patty kann rein, die kann den mit Zaubern eindecken. Wir gehen halt jetzt mal ganz, ganz, ganz nur Zauber hat sogar okay. Äh, ja, da, da, da, da, da, da. Mein Gott ist mit einer Level hinterher. Ey. Ich krieg die Krise. Raven, Carol, Ach, mach mal Juri. So, äh, der war gegen äh, die setzen als Zauber ein. Sollte eigentlich, solange wir die Dinge nicht ausgehen, ne? die äh, Heil-Items sollte halt eigentlich gut sein. irgendwann wollte ich noch machen da haben wir so eine zauberfront hier während juri auf den drauf geht ich hätte vielleicht noch was kochen sollen vorher egal die jury sollte das eigentlich klappen so ich dachte erst noch die ap Was machst du da ja, cool ist das ist so ein riesiges schweres Teil und irgendwie bei meine Angriff die ganze Zeit an dem Ab, ah! ja, aber meine Magie nicht hier meine normalen Angriffe scheinen abzufallen, glaube ich. Oder vielleicht, wenn er hier so grün ist, damit schaffen war mir jetzt, aua, nicht so schwierig war. Vor allem nicht, wenn wir hier dem mit Magie eindecken wie blöde. Oh, Zeitstopp. Ja, sollte schon kein Problem sein hier. Ja? Na, übernimmt weg. 4000 ap mittlerweile mit alter mit juri so schnell ja und petty hat diese angriffe mit denen sie hin und wieder mal tp heilen kann und port also so schnell gehen wir glaube ich nicht drauf ist eigentlich voll die killer kommen die er ich hier gerade mache Mann. Okay, meine Angriffspalten an den ab. Blitz gerade, was? Ich werde gerade geblitzt. Ah. Au. Hey, au. Au. au! Er hat mich zurück So, Stell, kannst du Juri wiederbeleben? Bitte. ein Juri wiederbeleben. immer mal auf mich los. Ich hoffe, Priorität ist ja wiederbeleben, vorheilen. Ne? Das ist ehrlich, heilig. Älter. Nee, waren ich heilig. Alter, an er war 89. dachte schon 8.000. Ich habe 8.000, geil. Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Weil man hat jetzt nur mit 121 ja, Ich muss definitiv noch mal hier raus, nehme ich den alle ich habe aus dieser Dungeon mit heil items und so eindecken wenn wir mal irgendwie gegen alexei oder so kämpfen am ende dann werde ich hier irgendwie alle möglichen heilklamotten brauchen okay der kampf ist aber einfach tausendmal einfach als gerade gegen jäger weil die heil Gegenstände, die sind ein bisschen knapp hier. habe ich auch noch so... 16 Stück. Ja. Oh Gott. Nicht angreifen. Ja. Oh Gott. Zum Glück noch unverwundbar. das werde ich schon wieder drauf gegangen. Aua! Mann, das hat Revitalisierung. welche da gerade eingesetzt. Hat hat er ist dann einfach voll einer reingeboxt mitten in die Fräse. Das war voll schmerzhaft aus. Nein, ich habe doch geblockt. Um oh Gott, ich bin echt tot. Warte ich heilig? Nee, du bist ja fast voll. Okay, ich halte mich voll. Die Ausrede, ich wollte eigentlich nur mich halten. Rita, ja, komm her. Ah. Du bist er, versuche ich dann einfach zu boxen. da willst du mich auf den Arm nehmen? gerade im gerade war, warst, konnte ich da nicht einsetzen. So, hier eine mal ein Mischgummi. schmecken gut. Au, au. Mein Gott. Dieser Angriff, ey. So ein kleines Kind hat versucht, einen Salto vorwärts zu machen und sich dann voll auf die Fresse legt. das nur noch... da aber schon... Nicht voll eingesprochen und da den gesehen. Danke. So ja, ich muss definitiv heile klamotten hier nachstocken. Ah! Irgendwas geiles, fertig Jawohl, gut, gut gemacht. draußen außen Reichweite sein ne? ich muss noch mal ein paar dinge hier einsetzen, heilige Gegenstände und so. Ich kann vielleicht mal hier mal ein bisschen rumspielen ne. So. Steh bitte auf. falsche Knopf. Ey sie war und bohren da war doch mal gut ja, jetzt nur bist du wenn wir noch mal drei dinge einsetzen ne? okay so nein nicht jetzt äh, mystische art oh ja. 10.000 Schaden, 11.000, 13.000 Schaden. Okay, damit kann ich leben. Ich wünsche mein Überleben wird ein bisschen schneller aufladen. Ich habe ein bisschen öfter mal einsetzen kann Ich alle paar Kämpfe komme ich irgendwie mal die Chance einzusetzen. Weil ein bisschen wenig ist für mich Da habe ich doch lieber irgendwie im Feld auf der Serie bevorzugt, wo irgendwie in jedem Kampf irgendwie zwei, dreimal einsetzen kann. Oh, ah. Nein, ich hab's doch. Ach, ist schon wieder weg. Oh, alle gehen die TP aus. Super. Äh. Ich kann schon Rita hat jetzt gerade Star Platin umgesagt. Star Platinum. Da, da gehen meine anderen gummis hin. Ich, hab noch, Orangen -Gummis. ich hab noch Orangen... gummis also ist hat nicht so schlimm, aber trotzdem. Hi. Nicht wieder kaputt, auch bin gar nicht. Wir das aufgestanden. Oha. Oh, ehrlich. Halt mich nicht doch gleich. Ja, gut, dass ich auch ein paar TP dazu bekommen In der ganzen Wiederbelebung. Ja, daneben, ich bin zu klein. Ich dürfte mich eigentlich treffen. Doch. Warum? Alter, macht da wenig Schaden, sich gerade. Okay, der ist auch resistent gegen alles Mögliche, nein. weg der mich eingeholt hat aber also wir haben den erledigt so also ein monster ne kommt spezielle musik und also was ist gleich tot Oh, du bist jetzt gleich tot okay jetzt eigentlich keinen sinn weil ich sowieso okay so und ich habe das hat jetzt hier für auch noch gelohnt ja erleuchtung irgendwie schon 13.000 schaden nehme mal an die meinen ja, man, die meinen meine Mystik hat 13.000 Schaden gemacht. Irgendwie kein Gegner hat so wenig AP. Ja, haben 60.000 AP. Ich glaube, die stehen danach noch so. Ähm, ja, Tor lässt grüßen. So. Und natürlich, das heißt, es gibt wieder eine Menge neue Fähigkeiten, die ich lernen muss. So, äh, das ist ein Hammer. so also muss ich hier wechseln. Oh, das alles. Ich dachte, ich würde sehr viel mehr Angriffskraft bekommen. Schiden, ein heiliges Donnerschwert. Wesens hat sich ja waffenmäßig gelohnt. Hm reichen alle von der nähe ebenfalls level 1 das überlebt dauert nur halb so lange wie normal was so, das heißt ich muss jetzt wieder dings hier ausrüsten spezial Aber ich hätte doch schon gerne hat keine verteidigung äh, nehmen war ein geist weg hier äh, spezial und, warte mal hier. Stab. Was? Stab. Was? Was? für ein blöder Name für so eine... Spezial. Was? Ja. Wir sind schon hier auf Level 50 am rumeiern ne? Laufen mit Waffen ja durch die Gegend mit den nah die Namen, ja und also übertragen ne? und dann starb. So, ich konnte jetzt hier noch mal ein bisschen. Jetzt mal Namen da, da oben ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir jetzt kommt ein Gegner oder ein Boss oder irgendwie so ne? Okay. Hm. Na, mit dem Blauen geht dann nach oben, ne? Ja, ähm. ich will, nicht, will, ich das da runterschmeißen. Neptun. Jetzt ja. bei den ganzen Waffen, jetzt kriegt sie große Sinnflut. Also werden wahrscheinlich alles wieder hier angefallen lernen irgendwann. auch oh, ich sehe schon. Oder macht da irgendwie gar keinen Sinn. Ich nehme mal dieser Block. Der willst du jetzt nicht vom Wasser hier hochheben lassen, oder? Ich glaube, bestimmt eine Tonne. So. Aber ich sehe schon, wohin das führt irgendwie. Dieses Rätsel. Aber das mal gucken da unten. Ich nehme mal irgendwo hier so eine. Weißen da unten noch, das sieht schon wieder völlig aus. Ich schiebe das mal ganz nach unten ein. Ich glaube, so ungefähr da war das, Lass mich das eben hier noch mal gucken. Nee, okay, hey, Moment mal. Wenn der rote, wenn man hat rot aktiviert, dann geht das nach oben. Auch oh, ich sehe gerade, da ist noch so ein Ding ist das richtig. Muss auf den drauf packen. dann muss das ich da daneben packen? Ich mache mal daneben. So eine Brücke, Natürlich sind jetzt ja alles Gegner. Also ja. Aha. wie klug ich bin. Ich bin so klug. Ich bin so klug das glaube ich mal bloß nicht dass ich gegen euch kämpfen ne? äh, schluck mal ein, so einen so ein trank her ja, und dann habe ich einfach euch vorbei dann mir jetzt das hier Was? Hey, da denke ich wieder zurück. So, warte mal, da war doch irgendwo noch so ein solchen herausfinden, wo genau das ist. Ey? Nee, jetzt gar nicht. nun gut, dann machen noch mal. Gehen mal aber erstmal nach oben dann. Wenn das richtig ist, dann hätte ich auch direkt da lassen können. Aber ich nehme mal an, das ist dann nicht richtig. Ich will auch trotzdem noch mal empfangen. So, wenn es die truhe erst nach danach zeigt, ne? Dem ich ja schon alles umgestellt habe und so, ne? Leute, so wir mein Heiliger, mein Heiliger Tank ist genau gerade jetzt abgelaufen. Ach, ähm, Leute, ich muss mal durch. Ne, danke. Manchmal so. bringt mir das jetzt. Warte! Ich verstehe es nicht. da wieder runter backe dann ich mache da jetzt noch mal ich mache jetzt noch einmal und schaue mich da oben noch mal um das war ja schon mal richtig nur was genau muss ich dann da machen heiligen trinkt die halten ja auch echt gar nicht lange so warte mal sehe ich ja gerade so also einen grund geben warum ich dahin gehen kann heiliger tränke muss ich aufstocken warte mal muss ich hier drauf bleiben wenn ich das darunter packe ah. mein gott bin ich klug ey. Das glaubst du nicht du glaubst du einfach nicht wo ich jetzt sehen. Bad. Kam ich von hier? Lege die prächtige rote Kugel auf das Podest. Tauche hier die Macht der gesamten Schöpfung ein nicht ich schreibe das Siegel für dich freigeben. da äh komme ich denn jetzt hier raus? Hm. ist noch so ein Rätsel, alles klar. Aber da komme ich hin, wenn ich von weit ich will diesen Geheimgang jetzt zurückkomme. Okay. So, was haben wir denn hier? Ich habe da zwei trugen gesehen. Will ich haben? Hier ist wieder so ein Ding zum Schieben. Hier sind noch mehrere Dinge zu schieben. Nehmen was? So, wir jetzt mal gucken. Ha. Okay. Okay. Keine Ahnung. Aus, so, ich nehme an, ich muss die Kugel nehmen. Oh. Halt, oh, warte mal, muss ich das hier rüber schieben, oder was? Gefühl, ich muss halt von da aus dann abschießen. Hm. Hat von irgendwo da erreichen, glaube ich. So. Keine Ahnung. <lacht> hat nicht einfach darunter schieben und dann weißt du so darüber welten zauber und gummi gott jetzt yes. okay <lacht> ich glaube ich habe so halbwegs irgendwie so eine vermutung was zu tun ist glaube ich Kann ich die über diese brücken geschieben ich glaube ja eher nicht ne? okay da kann ich sowieso noch von da aus. ja was bringt mir das denn ja, big brain time ja schon wieder dann darauf stehen und dann von da aus irgendwie anballern hey ein moment eine idee ich bin so klug ich habe das eigentlich noch nicht mal geplant rotkugel ach das muss ich sogar machen da ist sich mein kopf weil ich habe halt nur so spontan, boah, wir aus dem Weg, du fettes Fiege weg. Ich habe voll neue Waffen. Alter, mach ich Schaden so? Ich kann jetzt hier nicht durch, weil der fette Typ mir vor mir steht. Ey. Oh, ehrlich, oh, what? hey, Junge. Ach, kommt her ja Verschwendet ihr noch weiter meine Aufnahmezeit. Ja, erlernt. Luna schmetter das ist wahrscheinlich wieder durch irgendeine also Ich hatte das noch mal gelernt. Große Sinnflut oder irgendwie sowas, so eine veränderte Art Dingen. war ja. ja, ehrlich Netter Heilschlag. Warte mal, hat man nicht schon mal? Habe ich doch schon. Hm. Also ich merke mein, jetzt, also irgendwie juri so ein Om-Zeichen auf dem Rücken, so ein Omega. man ja, da habe ich sowieso ja noch mal hier aus muss aus diesem ort um meine Aufre äh, vorräte aufzustocken ich, so, okay, ich habe gar nicht jetzt geguckt irgendwie weiß nicht irgendwie so zwei Jungs, wie die irgendwie nur Mädchen misshandeln. In dem Ghetto, in dem ich lebe, ist das natürlich üblich. Also was hat hier? Ja ne. was ist wieder unten? Ich schau ab. Tschüss gut, die rote Kugel, die brauche ich doch, um die eine Barriere da kaputt zu machen, ne? Also, ja, glaube ich, fertig. Ne? Rätselmäßig, glaube ich, hoffe ich, bitte ist schon fast 18 Uhr. Das ist schon zu spät für mich, mein Gehirn zu benutzen. Ne? Ist da, was ich meine, dass mein Gehirn schon längst abgeschaltet. Ey. So, Katzen. Ich wusste es. Beginnen wir mit Alfred. Oh. Ein Schatz, den Patty sucht. Zum Glück sind wir von rechts hingegangen, ne? Weißt du, wenn ich links lang gegangen wäre? Hätte man nie gesehen ein seltsames Gewehr, das im Schein von Taus finden war, hat Vertiefungen an den Seiten, das könnte man etwas verbinden. Ich bin nicht mehr länger Pirat, ich bin jetzt ein Koch. 今はお宝なんか okay. Du äh, him da unten muss ich den legen genau äh. Äh, da, da, da. warte mal war da oben oder ah, jetzt muss ich noch mal herum oder na gut aber machen wir alles im nächsten part ich bin sogar irgendwie versucht doch noch mal kloster um ja anzuteckeln weil wer weiß was wir kriegen wenn wir mal dann einmal abschließen vielleicht kriege ich ja irgendwie was super geiles was ich gebrauchen könnte im Laufe der zeit also ja außerdem habe ich so gefühlt, wir so ein paar level brauchen werden Und man kriegt da vielleicht ein paar level deswegen ja außer muss ich sowieso wieder hier sachen lernen ich muss nach draußen gehen und äh, äh, objekte kaufen wieder damit ich wieder ja gut gerüstet bin und ja wenn ich schon mal dabei bin dann kann ich auch irgendwie direkt mal kurz die Stadt hier absuchen weil vielleicht habe ich ja nachdem Pharaoh da aufgetaucht ist wirklich ein paar sachen getriggert das ist irgendwie das was mir noch so im hinterkopf vorschwebt und ja in dem sinne sage ich dann ich beende mal, hier. mal gucken wie es weitergeht Vielleicht kommt das Kolosseum als nächstes dran. Können wir mal ganz kurz so da reinpacken. Jetzt gucken, ob wir irgendwas Gutes bekommen. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat er Part gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. So, ich habe wirklich gerade die Aufnahme. wenn da ploppt hier noch so ein Skit auf? Ey. Das es jetzt nicht. Wir machen Alexei fertig. So. これ以上世界を混乱さ ja, noch verzichten können. Weil irgendwie voll klischee. Okay, jetzt aber der Part beendet. Hoffentlich und wir jetzt kommt noch ein Skip nachdem ich hier den Part beende. Tschüss. Und natürlich kommt hier noch ein weiteres Geht. Maristella. Stella. Soeben also, sah, dass ich die Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Kommida war in Nimonate! Open Rita denkt nur, oh mein Gott. Geht. Ja, doch kochen, hoch 毎日でも食べたい味だよ。おっさんはもっとキリッ<笑> Ich muss auf die Gerichte hochleveln. 料理と上